Sprachnachrichten, das neue Medium. Okay, hey ho. Also das hier wird jetzt die letzte Sprachnachricht. Die Melodie heißt, ist von Beethoven und ist sein Lied an seine Freude. Es war eine gute Inspiration von Sabine B. Für mich, also wie man sich mitteilen kann und trotzdem vorher am Text arbeitet. Also eine gute Übung für Dagobert und nach den Rückmeldungen zu urteilen, eine unterhaltsame Idee. So, aber jetzt habe ich keine Freude für zukünftige Sprachnachrichten mehr. Hm, Definition von Freude, meine zum Beispiel, geht folgendermaßen. Sie ist, Freude ist einfach da und fließt aus mir heraus, ohne dass ich darüber nachdenken muss. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Mit einigen treffe ich mich ja auch zum Männerfrühstück. Mit Elisabeth zum Beispiel bin ich über WhatsApp verbunden und dieser Name ist auch wichtig für das, was gleich kommt. Nämlich ein Lied, wo ich die Melodie von Beethoven genommen habe und dann eben mit ihrer Stimme ausgestattet. Äh, ich habe wohl festgestellt, die Gitarre war nicht richtig gestimmt, deswegen ist ähm, auch die Mundharmonika nicht passend, aber das stört alles nicht. Das Lied passt natürlich zum Thema, nämlich es heißt, das ist Freude. Also viel Spaß und bis bald. Wo du ihm die Ehre geben kannst, dass du die Sorge und die Last nicht selbst bewertigt hast. Wo jeder Putzschlag ein Dank, jeder Atemzug kein Gesang. ich nicht mehr Sünder bin mit dem Blick auf die Gnade, sondern durch Gnade. Ich bin, was ich bin, wo ich mich nicht an mich selber hänge, sondern häng am Kreuz mit Christus dran, da ist Freude, Freude. Gottes Sohn zu sehen ist, wie Leben menschlich ist, weil aus Gott geboren sein im Buch des Lebens steht, selbst die Himmelswelt zum Jubeln bringt. Der für sich hört, du kennst mich und meine Wege. Der hat Freude, Freude, Freude im, im Herrn. Du sein Herz, das deine ist. Das ist Freude.